Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder um die Situation in Afghanistan, diesmal nach der faktischen Machtübernahme durch die Taliban. Dazu schauen wir erst auf die aktuelle Lage, dann geben wir einen Überblick über die verschiedenen Reaktionen und schauen am Ende, wie haben das sogar Geheimdienste die Lage unterschätzt haben. Die islamistischen Taliban haben nun auch die Hauptstadt Kabul unter ihrer Kontrolle. Das war die letzte große Stadt, die noch gefehlt hat und durch die Besetzung aller wichtigen Gebäude haben sie die Macht dann an sich gerissen. Diese Besetzung ist gewaltfrei und kampflos abgelaufen, wie in manchen anderen Städten vorher auch. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani war schon am Wochenende aus Afghanistan geflohen. Lokale Medien berichten, dass er in Tschadikistan oder Usbekistan sei. Seinen Angaben zufolge wollte er so Blut vergießen und die Zerstörung von Kabul verhindern. Unter anderem in den sozialen Netzwerken wurde er dafür aber harsch kritisiert. Er habe Afghanistan zerstört, durch ihn seien tausende Kinder nun vaterlos, er habe dem Land jegliche Sicherheit genommen und schließlich dem Feind übergeben, so das bittere Fazit einer afghanischen Sängerin. Wie es jetzt weitergeht ist erstmal offen, es gab und gibt aber Gespräche zwischen der bisherigen Regierung und den Taliban, über die Inhalte ist nicht so viel bekannt. Grundsätzlich wollen aber beide Seiten wohl Menschenleben retten und die Infrastruktur in Kabul möglichst schützen. Die Taliban kündigten außerdem an Regierungsbeamten, ihre Strafe zu erlassen und forderten sie dazu auf, wieder arbeiten zu gehen. Von Seiten der bisherigen Regierung gibt es den Vorschlag Ali Abman Tejal Ali als Übergangspräsidenten einzusetzen. Er war zwischen 2003 und 2005 Innenminister im Land und war auch als Botschafter in Deutschland tätig. Aktuell scheinen die verschiedenen Regionen selbstständig zu entscheiden, wie sie beispielsweise mit Frauenrechten umgehen. Es gibt Berichte, dass in manchen Provinzen Frauen ganz normal weiterarbeiten dürfen, in anderen aber nur noch mit männlicher Begleitung aus dem Haus können. Auch die Aussage der Taliban, es brauche sich niemand vor ihnen fürchten, scheint nicht ganz richtig. Die Terrorgruppe geht weiter mit großer Brutalität vor, es sollen Regierungsbeamte in manchen Gebieten hingerichtet worden sein und auch Zivilisten mussten an manchen Orten dieses Schicksal erleiden. Wegen dieser faktischen Machtübernahme versuchen jetzt viele Menschen aus Afghanistan zu fliehen, andere heben ihre Ersparnisse ab und versuchen sich für Wochen mit Lebensmitteln einzudecken. Am Flughafen in der Hauptstadt brach für einige Stunden ein riesiges Chaos aus, da tausende Menschen versuchten einen Flugzeugplatz zu ergattern. Das US-Militär ist deshalb mit 2500 Soldaten vor Ort und will noch weitere Truppen schicken, um einen reibungslosen Ablauf der Evakuierungen zu sichern. In der Nacht auf Dienstag konnte außerdem ein deutsches Flugzeug landen und Spezialkräfte und Sanitäter nach Kabul bringen. Die Maschine konnte immerhin sieben Menschen aus dem Land herausbringen, wie der CDU-Außenpolitiker Wadepool bestätigte. Wie groß die Angst der afghanischen Einwohner ist, zeigen verzweifelte Fluchtversuche. Manche Menschen probierten sich von außen an ein Flugzeug zu hängen, einige von ihnen starben dadurch, weil sie sich nicht mehr halten konnten und aus zu großer Höhe auf den Boden aufschlugen. Um die afghanischen Einwohner von der Flugbahn zu vertreiben, schossen amerikanische Soldaten in die Luft, es soll zu fünf Toten gekommen sein. Bei zwei Todesfällen gab das Pentagon zu, dass US-amerikanische Soldaten ihr Recht auf Selbstverteidigung genutzt hätten. Bei den anderen drei ist der Umstand noch ungeklärt, es könnte aber sein, dass sie durch die Massenpaar ihr Leben verloren Seit Dienstagmorgen deutscher Zeit befinden sich dann auch noch Taliban-Camper vor dem Flughafen und probieren die Menschen unter ihre Kontrolle zu bringen, berichtet der Fernsehsender CNN. Daher haben afghanische Ortskräfte nun Angst, zum Flughafen zu gehen, weil sie kontrolliert werden könnten und dann auch als Ortskraft erkennbar sein, was zu Racheakten führen könnte. Ansonsten hat sich die Lage auf dem Flughafengelände aber ein wenig beruhigt. Es können seit der Nacht auf Dienstag wieder Flugzeuge starten und landen und das war montags zwischendurch nicht möglich, da die Start- und Landebahn besetzt worden waren. So viel zur aktuellen Lage und damit kommen wir jetzt zu den Reaktionen. Der Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD sagte am Montag, die Bundesregierung habe die Situation falsch eingeschätzt und die Entwicklung sei nicht vorhergesehen worden. Man war davon ausgegangen, dass die afranischen Truppen sich noch wehren, was mehr Leuten Zeit für zur Flucht gegeben hätte. Auch US-Präsident Joe Biden steht stark in der Kritik, weil laut den Kritikern ein 20 Jahre langer Einsatz nichts gebracht habe und man Afghanistan hilflos den Taliban überlasse. Vor allem der schnelle Abzug wird verurteilt. Der republikanische Minderheitsführer sagte dazu, der verpfuschte Abzug aus Afghanistan und die hektische Evakuierung von US-Amerikanern und den afghanischen Helfern seien ein beschämendes Versagen der amerikanischen Führung. Wagen äußerte sich im Weißen Haus dazu. Er stehe felsenfest zu seiner Entscheidung. Es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn die US-Truppen noch etwas länger in Afghanistan geblieben wären. Denn Außenminister Blinken meinte außerdem, der Einsatz in Afghanistan sei ein Teilerfolg, da man die Al-Qaida zur Strecke brachte. Russland hat dann angedeutet, freundliche Beziehungen zu den Taliban anzustreben. Es möchte seine Botschaften in Afghanistan offen halten, im Gegensatz zu den westlichen Ländern, und erwarte durch die Machtergreifung der Taliban eine Stabilisierung in Kabul. Die Vereinten Nationen haben dann derweil zum Ende der Gewalt aufgerufen. Der Sicherheitsrat forderte eine gemeinschaftliche und repräsentative Regierungsbildung, an der auch Frauen beteiligt sein sollen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Teil dieses Videos, einer Frage, die sich vielleicht manche noch stellen, wieso konnten die Taliban so schnell an die Macht gelangen? Ja und dazu gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen lag das an der mangelnden Moral der afghanischen Armee. Diese war es leid, für eine teilweise korrupte Regierung zu kämpfen, die mehr auf Machtkämpfe innerhalb achtet als auf die Bevölkerung. Außerdem sendete der übereilte Truppenabzug dann ein fatales Signal an die Soldaten, dass sich Ex-US-Präsident Trump nicht an die Abmachung gehalten hatte, bis zum Beginn eines Friedensprozesses da zu bleiben, und an dieser Entscheidung hat dann auch Joe Biden nichts mehr geändert. Der andere Grund sind, kurz gesagt, die Taliban selbst. Und zwar, da sie einerseits genau wussten, welche Infrastruktur sie angreifen mussten, damit die Regierungstruppen keine Versorgung mehr bekamen und andererseits sich auch gut inszenieren konnten. Sie legitimierten ihre Eroberung oft dadurch, dass sie sich als Kämpfer gegen die Korruption im Land darstellten. Abschließend bleibt immer noch die Frage, wieso die Lage so falsch eingeschätzt wurde. Und zwar nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch von der RS-Führung inklusive den amerikanischen Geheimdiensten. Die Bundesregierung hat dazu Aufklärung angekündigt. Die FDP forderte den Rücktritt von Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer. Und die Grünen haben eine Sitzung des Geheimdienstausschusses beantragt, um zu schauen, welche Informationen die deutschen Geheimdienste hatten. So viel erstmal zur aktuellen Situation in Afghanistan. Falls ihr noch mehr Hintergründe erfahren wollt zur Geschichte des Landes unter auch den Taliban, klickt unbedingt auf unser erstes Video zu dem Thema und lasst euch mal nicht davon abschrecken, dass das schon einen Monat alt ist. Falls ihr genug von Afghanistan habt, könnt ihr auch hier ein Video zum Nahostkonflikt und Israel anschauen, da beleuchten wir die Situation ausführlich und gehen auch auf die Geschichte dieses langen Konfliktes ein. Ansonsten lasst doch gerne ein Like und vor allem ein Abo da, um beim nächsten Mal direkt über solche Videos informiert zu werden. Und dann sehen wir uns ja schon nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.